Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde mit Greta. Ja, was seid ihr denn für Freunde? Mensch! Das letzte Greta-Video hat irgendwie 170.000 Klicks. Was ist denn da los? <lacht> äh, danke dafür erstmal. Achso, Ach so, was ich noch sagen wollte. Mega geil, 5000 Abonnenten irgendwie in, keine Ahnung, 10 Tagen. Was ist denn da los bei euch? Dankeschön. Macht Spaß. Schön, dass es euch gefällt. Jesus, was ist da los bei euch? Oh, mir fällt auf, Tankweite noch Reiter. Die Tankweite beträgt noch 3 Kilometer. Herr Kapitän, bitte landen Sie. Das Flug Noch zwei Kilometer, Herr Kapitän. Oh. Ich bin ein geborener Optimist. Noch zwei Kilometer habe ich bis zur Fahrschule, das schaffe ich. Dann hole ich Greta ab und dann fahren wir, glaube ich, schleunigst tanken und machen eine Prüfungsvorbereitung. Ja, denn Die ist nämlich bald soweit. Zieht euch rein, viel Spaß. Intro und dann geht's los. Huh. habe ich irgendwas falsch rumgemacht. Moin, Greta. Hi. Hi. Komm schnell rein, bevor du nass wirst. Wir springen mal hier rüber. Ja. ja, ja. Hi. Hi! Du bist voll fame jetzt, ne? Ich habe das auch schon gesehen. <lacht> voll komisch, hab oh. ich gar nicht mitgerechnet. Ja, ich auch nicht. Ich war äh, auch überrascht. Also, ja. fast sie, das funktioniert ja immer gut, aber also, dass sie da dass sie so eskalieren, das habe ich nicht gedacht. Das sagen die in der Schule. Ja, das geben auch immer so Sprüche ab. Ja? Du bist du jetzt überdreht? <lacht> <lacht> Nein, nicht. Wie geht's dir sonst so? Ja? Ja. Cool. Dann nur letztes Mal irgendwie... Knockout? Ja, irgendwie komisch. Ja, Jan sagt, du schreibst doch irgendwie Klausuren und so. Hast du im Moment... Ja, Donnerstag schreibe ich meine letzte. Ja. Spanisch. Aber das geht. Das ich kann klar. nur... Hola, ¿qué tal? Und äh, Donde está la biblioteca? Ja, genau. Das war's. <lacht> Dann das hört's auch. Schön, <lacht> oh, äh, mille grazie, aber das ist was anderes. Italienisch, glaube ich. Nicht, glaub ich. <lacht> Wie geht's dir gesundheitlich? Auf dem Dampfer wieder. Cool. Cool, cool. Ja. Jetzt müsste der Ton so normal sein, müsste, sonst ist immer nämlich der Schaltengeschalt. Bub, bupp, bup, bup, bup. Oh. dann eskalieren die mal. Wer hört sich das denn an? Da ist auch eine Kamera. Ja, ja, genau. Viele haben dann da drunter geschrieben, ob man das irgendwie mal filmen kann. Wann man wie reagiert. Dann habe ich einfach da drunter geklemmt und dann können wir jetzt... Okay. Also wenn man so, was weiß ich, rechts vor links kommt oder so, dann sehen die, wann du die Kupplung drückst und wann du bremst und so. Fall all eyes on you. <lacht> okay. Also beleuchtungstechnisch und sowas hast du da alles auf dem Schirm mit den Farben der... Ja. Also Fernlicht, was? Das ist Blau. Ja, cool. Und äh, neben dem Schlusslicht? Gelb. Oh, weißt du, wo man das einschaltet? Nee. Äh, Lichtschalter, so wie jetzt ist der ein, ne? Ja. Und da hast du unten drunter einen Knopf ah, und ja, dann geht ist da. Hier, ja, okay, dann okay, das ist dann, dann. Genau. Wenn du mal auf die Tankreichweite guckst, da steht jetzt Strich, Strich, Strich, Strich, Strich, Strich Kilometer. Ja. Da steht eigentlich manchmal 50, 49, 20, 30, 10, 12, 9, 4, 8, 1, 0. Okay. Äh, aus irgendeinem Grund steht da jetzt 0. Das heißt also, bevor wir gleich ja, richtig richtig losfahren, halten wir einmal an der Tankstelle. Hast du das schon mal gemacht? Mhm. Cool. Tanken den hier schon mal wieder voll, damit wir auch loslegen können. Okay, okay wenn dir alles passt, ja. ich bin ja. ready. Genau, no, alles starten. Ich drücke einfach mal die Daumen, dass ist es das auf jeden Fall bis zur Tankstelle schafft. Ich hoffe, das einfach. Soll ich rechts rein? Rechts? Ich glaube, wenn du. Weißt du, wie der Scheibenmischer angeht? Mhm. Und du, wenn du den nach Das ist für hinten, okay. das geht auch. Oder warte hier. Genau, so ist es automatisch jetzt. Ja. Wenn es mal richtig hardcore regnet, machst du den ganzen Hebel nach oben. Und je weiter du den nach oben hast, je krasser wischt der dann ja, und hört dann gar nicht mehr auf. So, ne? Und jetzt kannst du so einfach wieder Automatik lassen. Alles klar. Kann ja, man mal okay. kontrollieren. Ich das ja. Gäbe okay, nichts zu schneiden. Ich glaube, ich habe die falsch rum reingemacht. Die kann man in die Kamera falsch rum rein. Kommt die denn da Wer Also, ziehen wir los. Ich würde sagen, wir fahren einfach geradeaus, so über diese Fußgängerspur. Und, yeah, yeah. Ja, ja. So, ja Weil ja. guck mal, zwischen der Mülltonne und das dem Ring, das ist alles noch ein bisschen. No. Uh -huh. Adventure. So, dann lass uns mal links rum. Jo. Und am besten auch für, für später so, ne, wenn du fährst. Ich denke mal, wenn du halt vom Parkplatz kommst, warte kurz, warte kurz, warte kurz, dann musst du auch hier den checken. Den, dadurch, ja. dadurch, dass du von einem Parkplatz kommst, hast du halt nie Vorfahrt. Und wegen dem abgesenkten Bordstein-Dings. Nicht sehen, sehen Sie nichts. Da. Was ist mit ihr? Die wartet auf uns? Nein. Okay. Dann ziehen wir langsam rum. Weißt du, Wenn du so losfährst und du fängst direkt an zu gucken, dann sieht der Prüfer, du hast ein allgemeines Interesse am Straßenverkehr und das ist gut, weil zehn Prüfungen macht er am Tag, am Ende fahren wir rechts weiter. Der beobachtet alle mal gleich, und wenn du direkt schon von Anfang an anfängst, super zu beobachten, dann guckt er nicht mehr ganz so genau hin. Weißt du? Genau. Ist aber okay, wenn du dann den ersten einfach nimmst. Mhm. Äh, warum bist du da so langsam rangefahren? Weiß ich nicht. Eigentlich hatte ich auch so. Ja, ja, genau. Wenn du das nämlich machst, also manche Faschler sagen dann, ja, ich wollte vorsichtig sein, falls noch einer kommt oder so, ja. dann irritiert das den Prüfer, weil der beobachtet das, guckt dich an und denkt sich dann, hm, warum hat sie geguckt? Ja. Und er fragt aber nicht. Und wenn er sich nicht sicher ist, testet er das einfach noch zwei, dreimal und fährt dann nochmal so rechts vor Links-Ecken ab. Mhm. Und dann links weiter. Hier, wenn du das so siehst, kannst du ja jetzt schon. Genau. Das hier zum Beispiel ne, ist eine Lücke, wo man so hätte denken können, naja, hätte ich vielleicht ja. geschafft, ne? ist aber <lacht> nicht so wild. Also das Wichtige ist, dass dem Prüfer verkaufst, dass du sicher bist. Und das machst du ja nicht, indem du so knappe Lücken nimmst und dann so reinballerst. Und Das ist dann halt nicht gut. Hätte vielleicht funktioniert und selbst wenn es knapp gewesen wäre, sagt der Prüfer ja nicht, oh okay, sehr gut, das war knapp. <lacht> es ist besser, wenn du das schaffst, diese Lücke abzuwarten und die Autos ziehen okay. zu lassen. Bahn, Bahn, Bahn. Ach, Bahnübergang. Oh, Gott. Ja, gut. ja, ja. ja Schreiben die Leute in die Kommentare. Nein, nicht gut. Bahnbang. Guck mal, dann lass uns direkt die, die Tankstelle hier nehmen. Genau. Aber ich muss auf den zweiten. Aber ich würde auch den ersten nehmen, also mach langsamer Favorite? Also besten. nein, ich meinte, dass ich in. Die genau, das würde ich eher machen, weil so hast du viel mehr Kontrolle. Korrekt. Guck mal, die Zapfsäule, also der Tankalpelstützer ist auf meiner Seite, ne? Ja, zu welchem nicht? Ich glaube, hier, hier oder hier reinfährst. Dann die letzte, nehmen wir die letzte. Okay. Mach ruhig noch ein bisschen rüber. So. So, so, noch ein bisschen weiter. Tipptopp, spruuuuu. Korrekt. Gang nimm raus, Handbremse sie an. Sauber. Maschine kurz aus. Bist du oder soll ich? ich? Alles klar. Boah, warte mal, vielleicht kann ich vielleicht kann ich eine Kamera rausnehmen. Die hier. Einfach Machen wir eine Tankcam. Alles klar. Also erstmal auf die Säule gucken. Genau, drück einfach drauf, dann müsste das aufspringen und dann siehst du meistens schon genau Warte. Ja genau, jetzt kannst du das da einhängen, wenn du es toll machen willst, das kannst du auch einfach runterhängen lassen, statt yeah. oh. <lacht> sie. Alles klar, gerne. So, dann. Jo. Guck mal, wenn du das siehst, der ist immer dicker als die. Siehst du das? Das heißt, wenn du ein Benzinauto hast, willst du den da gar nicht reinkriegen. Sauber. So. Genau. Jetzt kannst du. Ja, mach nochmal langsam, genau. Ja, dann mal lang. Hallo, Felix. Sauber. Jetzt äh, läuft hier die uhr Ich habe mal an der Tankstelle gearbeitet, ein Jahr lang. Echt? So, und manchmal ist das passiert, dann haben die Leute Benzinzapfähne in Dieselautos geschickt. Das geht, die passen ja da rein. Die Dinger passen nicht in die Benziner. Aber Benzin passt in Diesel. So. Ja, Kilometer und dann ist Feierabend ja, Man dann geht nichts mehr. Ich Ja. ja. ja. So, für die, die nicht wissen, wie das geht, das Ding schaltet alleine ab. Ne? Also nicht, dass du denkt, dass... Ich habe mal versucht, immer äh, nachzutanken. Also wenn das Ding irgendwann voll ist, macht das ja so platt, ne? Dann habe ich immer die Pistole ein bisschen rausgenommen und immer so ein bisschen weiter nachgefallen. Okay. Ja, doch? So? Das geht. Jemand hat einer von der anderen Zapfsäule so geschwiegen, der so, hey, okay, was los? Der Überlauf von dem Tank ist nicht oben, so wie man denkt, sondern der ist unten über dem Rad. Und dann habe ich immer so genauso wie jetzt. Jetzt ist das fertig. Ne? Und ich habe immer ein bisschen nachgetankt. Und das läuft dann aber über das Rad einfach raus. Ja. Wusste ich nicht. Da ja. war ja. ja. nicht so cool. Ich drehe einfach so nach oben. Zack. Fertig. Genau, den machst du wie so ein Apothekendeckel einfach wieder. Du rein, zack, zu. Wunderbar. Ich geh schnell rein und bezahle. Alles klar. Na, ich sag, warte, die Kamera klemm ich noch eben hier rein. Oh, ich glaub, das ist gut. Monika, abhauen! Nein. Greta hat oh, ah. er mich wieder. Ja. Oh, mit Tankfit. Gut, dann schmeißt die Karre an. Dann ziehen wir endlich los hier. Jetzt steht er auch wieder. Noch 8.000 Millionen Kilometer. Muss ich hier jetzt eigentlich blinken? Wenn du dir in der Prüfung die Frage stellst, soll ich blinken oder nicht blink blinken? Ein, ein. Blink einfach. Äh, genau. Jetzt weiß zumindest jeder, dass du wieder losfährst. Ja, okay. Später wird man bequem, dann blinkt man nicht mehr. Genau. Ja, nee. <lacht> okay, so. ja, und dann am besten links rum weiter. Das ist mal übel hier rauszufahren, weil man nicht so gut sieht mit den Bäumen rechts und links, ne? Da ist es taktisch manchmal sogar cleverer, nicht ganz so weit da rein fahren. Also nicht ganz so weit ja, nach vorne, stimmt. dass du so ein bisschen zwischen den Bäumen hergucken kannst. Was überhaupt mit äh, Temperatur hier? Neue 22 Grad. Weißt du irgendwas, so, wo du so sagst, boah, dafür habe ich am meisten Schiss in der Prüfung? Spurenwechsel. Spurenwechsel? Also, weiß ich nicht, wenn ich so auf einmal die Spur wechseln muss. Was bedeutet für dich auf einmal? Ich weiß gar nicht mehr. Guck mal, da steht das, das Der, mach mal ein bisschen ja. langsamer. Vielleicht macht er auch die Tür auf, rennt raus, sei da einfach ein bisschen vorsichtiger. Egal wo lang, rechte Spur, ne? Uh, uh, uh, uh. Sie soll das meine ich. Okay, kein Ding. Ähm, klären wir mal gleich. Wir fahren dann rechts weiter. Und dazu brauchst du eigentlich nur so ein paar Basic-Sachen im Kopf. Dann ist das für dich ganz einfach geklärt. Also, du musst dir das so vorstellen, wenn der Prüfer nichts sagt, dann will der ja immer geradeaus. Und es ist in Deutschland zu 99,9% so, dass wenn du zwei Spuren hast, so wie wir jetzt auch, dass die rechte Spur immer kontinuierlich geradeaus geht. Wenn du das im Hinterkopf hast, also du willst ja möglichst eine einfache Prüfung haben, ja. dann nimm immer die rechte Spur. Das ist am einfachsten. Wenn jetzt natürlich vor dir hier ein Roller fährt mit 25 km/h, dann überholst du den, dann ist ja klar. Ja. Aber was hat er jetzt? Waschflüssigkeit. Was Später. Wenn jetzt hier ein Roller vor dir fahren würde, müsstest du dann immer nach einer Gelegenheit suchen, zu überholen. Aber wenn du so normal durch die Stadt fährst, sieh immer zu, dass du auf die rechte Spur kommst. Weil auch wenn du jetzt mal schaust, was die Linke hier macht, entweder wir fahren jetzt schwimmen oder, ja. <lacht> oder geradeaus weiter ja. und so ist das fast immer. Es gibt zwei, drei Ausnahmen. Die sind dann, da stehen dann vorher auch meistens immer so Schilder davor da steht dann Achtung linke Spur ist die gerade Spur, weil das halt so geregelt ist dass die rechte Spur die einfache ist und immer gerade ausgeht das ist erstmal wichtig dass du das so als Basic im Kopf hast wenn du so durch die Stadt fährst und dann beim Spurenwechsel würde ich also wenn du dich daran erinnerst, auf der Autobahn da hast du das ja sensationell gemacht. Also, das war ja cool. Ja. Und im Prinzip ist das das Gleiche in der Stadt. Also, wenn du jetzt hier praktisch, wir fahren an der nächsten Ampel links. Und dann, dann ist das, ja, ja. Wir fahren jetzt links. Dann ist das Manöver das Gleiche. Also, du checkst die Spiegel und dann checkst du einmal links aus dem Fenster raus zu so 90 Grad. So. Also, einmal so ein. Das ich weiß nicht, wie die backstreet früher gemacht haben. so ein Und wenn du das einmal machst, dann bist du damit safe. Also, du brauchst nicht so einen ganzen Schulterblick machen, wo du das alles mit bewegst. Aber wenn du das machst, guck mal auf mich. Das ist alles ja. cool. Das reicht dem Prüfer. Ne? Ja. Wichtig ist aber, dass der unterscheiden ja. kann zwischen dem Blick, guck mal, und dem Blick. Ja, klar. Weil viele Fahrschüler wollen das dann so schnell in eins machen und machen dann so. Und dann sagt der Prüfer, bitte machen Sie einen ordentlichen Schulterblick. Oder ja. ich habe nicht gesehen, dass Sie geguckt haben. Das heißt, also, wenn du die Spuren wechselst, Machst du machst halt so Spiegel, Spiegel und dann tschuk, einmal so einen Jackson zur Seite. Okay. okay. Wie lange hast du überhaupt Zeit heute? Wann musst du wohl wieder sein? Ähm, also es wäre cool, wenn wir irgendwie 20 nach oder 25 spätestens wieder in der Fahrschule sein könnten, weil ich umhalte. Bist du mit dem Fahrrad alles dann, Ja. Dann ja. Klar. ja, dann sind wir 20 noch da. Nicht, dass da was schief geht. Dann sage ich einfach, ich hatte eine Fahrschule. <lacht> ja, gut. Okay. Ist so tolerant, mhm. ja. ja? Also, kommt doch <lacht> also mal. wir machen jetzt, Weil wir die Chance haben, fahren wir jetzt geradeaus. Die Vorfahrtstraße knickt ja nach links ab, ne? Ja. Wir ja. brauchen es jetzt nicht blinken, weil wir geradeaus fahren. Wir fahren geradeaus. Wir fahren ja. geradeaus da rein, ne? Das Einzige, ja. was jetzt wichtig ist, ist, wenn ein Fahrradfahrer der Vorfahrtsstraße fahren, dass der den auf dem Schirm hast? Genau. Und ansonsten fahren wir hier geradeaus rein. Okay. Und da steht auch schon Berthold. <lacht> Keine Ahnung. Bei sowas halt viel Abstand. Vielleicht fährt er nochmal rückwärts, nochmal rein, keine Ahnung. Je mehr Abstand du dann da hast, je besser ist das. Mhm. So. Fahr ruhig weit von ihm weg, wenn der die Tür aufmacht. Und dann rechts weiter. Hm. Warte, bleib mal ganz kurz stehen. So, also wir müssen jetzt wieder rechts. Ja, das auch. Vom Gefühl her, diese Kurve, ne? War eine schnelle Kurve, ne? Ja, ja. Wenn, du, wenn du merkst, dass du nicht in die Kurve gucken kannst. Langsamer werden. Ja, nimm einfach einen Essengang. Ja. Also so wie du, als wir gestartet sind, hast hier so nach links geguckt. Da hast du es genau richtig gemacht, wenn die Vorfahrt gehabt hätten. Hier an der Stelle ist das dann manchmal kribbelig, weil wenn die von vorne kommen, die ziehen einfach durch. Ja, okay. Da tust du dir selber einen Gefallen, wenn du dann nicht so 100% reingucken kannst, nimm einfach einen Essengang. Ja, und jetzt siehst du ja vorne, ne? Das ist ein Dilemma hier. Da musst du dann auch eigenständig. Deswegen sind ja. wir übrigens hier reingefahren. Weil manche Prüfer machen das so kurz vor Ende nochmal. Wenn die sich nicht sicher sind, dann fahren die einfach hier rein und dann musst du alleine entscheiden. Okay. Und wenn du in die Spardose hier reinfährst, dann ist es natürlich... Ja, dann ist Kann ich wieder fahren? Ja, ja, klar. Dann haben sie sich selbst getroffen, die Entscheidung. Bist du so mit Jan schon hier durchgefahren? Ja, am Anfang nämlich noch mal wieder links. Gut, dann hast du auch eine real Chance hier. dass alles handeln muss, alles nacheinander, zack, gucken, blinken, spiegel. Wenn du das im zweiten Gang machst, viel Glück. Also dann ja, sitzt du hier so ja. und bist du nur noch am Kurbeln. Das ist da, genau, da kommst du nicht vorwärts. Also zumindest nicht richtig. Ja, Guck mal, das ist noch nicht mal eine Einbahnstraße hier. Was machst du, wenn jetzt einer von vorn kommt? Ja, entweder bleib ich stehen oder er bleibt stehen und du musst irgendwie an die Seite. Gehen. Ja, damit du auf jeden Fall safe bist in der Prüfung, bleib du als Erster einfach stehen. Ja. Und dann guck mal, was passiert. Meistens weichen die dann irgendwie auf den Gehweg aus, damit du vorbeikommst. Ja. Und wenn die das nicht machen, kannst du dann immer noch in Ruhe, Spiegel gucken, zur Seite, blinken und dann fahren wir halt hier so auf die Ecke. Ne? Mhm. Auch hier nehmen wir dann ersten, der schubst dich um, merkst du das? Und wenn du dich dann so verhältst, was soll der Prüfer denn dann sagen? Außer gut gemacht, weil du fährst langsam rein, Und Guck mal, jetzt ist es ja wieder so eng, dass man hier nicht Platz für zwei hat. Deswegen fahr in die Mitte. Tu auch gar nicht erst so, als wäre Platz für den, der da von vorne kommt. Sonst denkt er, ja gut, dann probiere ich das mal. Ja. Dadurch, dass du das jetzt nicht machst, siehst Vielleicht du, was er macht? Okay. Zumindest fährt er langsam darüber. Jetzt mach langsamer, langsamer, in den ersten Gang. langsam, Richtig langsam werden, dass du auf jeden Fall das hier auch kontrollierst. Und dann fahr vorsichtig. Und ich würde jetzt, da passen wir nicht durch, langsamer werden. Und jetzt spiegelt und raus. Das war's mit Gretas Fahrstunde. Das war Teil 1. In der nächsten Folge geht's weiter. Wir werden dann weiter Prüfungsvorbereitungen machen. Bis dahin erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.